Was verdient ein Inhouse-CEO? Dazu gibt es 1000 Gerüchte und null Fakten. Lass uns das gemeinsam ändern. Nur wenn du deinen Marktwert kennst, kannst du gut verhandeln. Und nur wer den Markt kennt, weiß, was Talent kostet. Mach mit bei der ersten Gehaltsstudie für alle Jobs rund um Inhouse-CEO. Anonym, umfassend, von der Branche für die Branche. Mein Name ist Dominik Schwarz und wir sind Vertical Inhouse.